Kontergan-Skandal, ein Sittenbild der Pharmaindustrie? Skandale in der Pharmaindustrie sind keine Seltenheit und etwa so alt wie die Branche selbst. Die Tatbestände reichen vom Verschweigen von Nebenwirkungen bis zum Verkauf von toxischen oder gar tödlichen Medikamenten. Dass Pharmalobbyisten zudem Einfluss ausüben auf Zulassungsbehörden, Ärzte und Patienten, um ihre Gewinne zu maximieren, ist ebenfalls längst nachgewiesen. Einer der erschütterndsten und bekanntesten Vorfälle ist der sogenannte contergan skandal aus dem Jahr 1961. Der Pharmakonzern Chemie Grüntal brachte ab 1957 das Schlaf- und Beruhigungsmittel Contergan auf den Markt. Es wurde als absolut sicher und gut verträglich angepriesen. Contagan war jedoch schwer fötusschädigend. Schätzungen zufolge starben an die 100.000 Kinder vorgeburtlich. Tausende kamen schwerstbehindert auf die Welt. Dieser Skandal steht exemplarisch dafür, wie viel Leid ein vermeintlich absolut sicheres Pharmaprodukt verursachen kann. Bahnt sich mit der Covid-Impfung ein nächster weltweiter Skandal an? Nebst dem exponentiellen Anstieg an Todesfällen im Zusammenhang mit der Covid-Impfung, TV berichtete, weiß nämlich niemand, was die Langzeitfolgen sein könnten, weil die Impfstoffe diesbezüglich schlicht noch nicht erforscht werden konnten. Im Anschluss zeigen wir Ihnen mit freundlicher Genehmigung vom österreichischen Aufklärungssender auf 1 eine gut vierminütige Dokumentation zum Kontergan-Skandal. Diese bringt haarsträumende Fakten ans Licht. Sehen Sie selbst. Der Tag der Aufdeckung des größten und schlimmsten Arzneimittelskandals der deutschen Nachkriegsgeschichte jährte sich am 26. November 2021 zum 60. Mal. Der Kontergan-Skandal bewies, wie katastrophal ein zuvor als harmlos propagiertes Medikament wirken und tausende Familien in einen Abgrund reißen kann. Millionenfach wurde das Schlaf- und Beruhigungsmittel Kontergan des deutschen Pharmaunternehmens Chemie Grünenthal in den Jahren 1957 bis 1961 verkauft und insbesondere für Schwangere empfohlen. Vor allem gegen morgendliche Schwangerschaftsübelkeit sollte es helfen. Beworben wurde es als absolut sicher und gut verträglich. Im Volksmund nannte man es Kinosaft, weil es anscheinend selbst kleinen Kindern verabreicht werden konnte, wenn die Eltern ausgehen wollten. Doch am 1. August 1961 wurde Kontergan aufgrund von möglichen Folgen auf das Nervensystem rezeptpflichtig. Mehr noch, es stellte sich heraus, dass der enthaltene Wirkstoff Thalidomid hochgradig fötusschädigend war. Denn nach der Einnahme kam es zu schweren Fehlbildungen oder dem Fehlen von Gliedmaßen und Organen bei bis zu 10.000 Neugeborenen. Viele starben schon in früher Kindheit aufgrund geschwächter Organe oder anderer körperlicher Beeinträchtigungen. Heute leben allein in Deutschland rund 2.500 Geschädigte. Hinzu kam eine unbekannte Zahl von Todgeburten. Schätzungen gehen von bis zu 100.000 aus. Medien sprachen damals von einer Missbildungsepidemie. Doch erst Ende 1961 wurde Contagan weltweit vom Markt genommen. Zunächst bestritt das Pharmaunternehmen Grünenthal einen Zusammenhang zwischen dem Medikament und den Fehlbildungen. Zudem verweigerte das Unternehmen jegliche Schadenersatzzahlungen. Vor dem Landgericht Aachen folgte ein jahrelanger Prozess wegen vorsätzlicher und fahrlässiger Körperverletzung, wegen fahrlässiger Tötung und wegen schweren Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Schließlich kam es 1970 zu einem Vergleich mit den Eltern der geschädigten Kinder, in dem Grünental einen Betrag von 100 Millionen Deutscher Mark in einen von der Deutschen Kontergan-Stiftung verwalteten Hilfsfonds zahlte. 2008 folgten noch einmal 50 Millionen Euro. Der Bund selbst half mit 320 Millionen Mark, und stellte später weitere Gelder für Renten und Sonderzahlungen zur Verfügung. Keiner der angeklagten Grünental-Verantwortlichen wurde strafrechtlich belangt. Ganz im Gegenteil wurde nach 283 Verhandlungstagen am 18. Dezember 1970 das Strafverfahren wegen geringfügiger Schuld und mangelnden öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung eingestellt. Ebenso wie später die Rechtsprechung um die Verantwortung von Führungskräften, Sowie der Produkthaftung. Ein Skandal sondergleichen. Erst 2020 wurde bekannt, dass Contagan auch an hunderten Säuglingen und kranken Kindern getestet wurde, als es bereits Hinweise auf die schweren Nebenwirkungen gab. Dabei wurden zwei bis 14 Jahren alten Kindern teilweise gezielt Überdosen verabreicht. Ob dadurch Schädigungen entstanden, blieb jedoch unbekannt. Grünenthal erklärte dazu, dass Medikamentenstudien an Kindern zur damaligen Zeit nicht unüblich waren, auch wenn sie aus heutiger Sicht nicht nachzuvollziehen seien. Der kontergarn zeigte, wie tragisch und verheerend das Vertrauen in einen Wirkstoff sein kann, der als absolut sicher und gut verträglich galt und genauso propagiert und beworben wurde. Der Glaube an die Pharmaindustrie war stark erschüttert, auch hinsichtlich der vor kurzem entwickelten Corona-Impfstoffe werden wohl alle Langzeitwirkungen erst im Laufe der Zeit bekannt werden.